Dieser roten Karte wedel oder die euch hinlege, ich meine das durchaus ernst. Ich werde mich dran halten. Liebe Freundinnen und Freunde, das heutige Motto lautet ja: I love Berliner Mischung oder We love Berliner Mischung. Und unser Leitantrag von Daniel eben ausgezeichnet vorgestellt und von, von unserem Landesvorstand und unseren Fachleuten sehr vorausschauend formuliert lautet bezahlbar, lebenswert, demokratisch. Was ich an uns sehr schätze ist, dass wir zentrale Themen bis zum Schluss diskutieren und damit noch besser verankern können. <lacht> Denn zu lebenswert und demokratisch gehört es ja alle mitzunehmen. Und damit in unserer, Daniel hat das eben auch noch mal betont, älter werdenden Gesellschaft, das Thema Barrierefreiheit. Dazu einmal drei Zahlen. Ich mache das bewusst quantitativ, Franziska. 80, 70, 4. 2030 wird sich die Zahl der über 80-Jährigen und somit oft Pflegebedürftigen verdoppelt haben. 70 Prozent der Berlinerinnen und Berliner wünschen es sich, auch im hohen Alter das soziale Umfeld nicht verlassen zu müssen. Nur vier Prozent gelingt das. Barrierefreiheit geht jede und jeden von uns an. Zumindest diejenigen von uns, die ein hohes Alter erreichen, Kinder haben oder eine Behinderung haben. Das ist immerhin jeder Siebte in Berlin. Unsere Fraktion im Abgeordnetenhaus arbeitet darauf hin, dass jeder Neubau Barrierefreiheit berücksichtigt und dies in der Bauordnung verankert wird. Auch im Berliner Bestand muss der Anteil barrierefreier Wohnungen konsequent erhöht werden. Liebe Freundinnen und Freunde, in den 80er Jahren, als wir Grünen uns gründeten, war der Umweltschutz in der Politik ein eher exotisches Thema. Zehn Jahre später benutzte sogar die CDU diesen Begriff, ohne mit der Wimper zu zucken. Heute wird das Thema demografischer Wandel und Barrierefreiheit zwar in jeder Partei erwähnt, aber konkrete Umsetzungen sind sehr rar gesät. Es wird an uns Grünen sein, dieses Thema voranzutreiben und auf Schwellen und Barrieren zu verzichten. Das tut uns allen gut, ist gut für die Berliner Mischung, packen wir es an. Ich freue mich darauf. Danke.